Ein Hengstfohlen geboren am 22.04.2021 bei Thomas Müller in Otterfing, der dieses Fohlen auch ausstellt und selbst zelebriert. Von DSP Wabene und der Abrutgard Medea von Chameur. Dann Lord Sinclair, Vollblüter Margo und der Absatzsohn Allegro. Dann Lockruf, Traumgeist und Nestor basierend auf einem ursprünglichen Holsteiner Stamm, dem Stamm 1241. Diese Stundenlinie auf Holsteiner Basis wurde über hannoversches Blut vor allem in Dänemark weiterentwickelt, aufgewertet mit dem Blut des bayerischen Doppel-Bundeschampions Lord Sinclair I, die Vererber Aaron und Sastre in Dänemark sowie zahlreiche Grand Prix- und Estressurpferde aus dem dänischen Zuchtgebiet gehören zu dieser Stutenlinie. Rico von Robin, Inter 1, Lorenzo von Wolkentanz 2, Inter 1, Arthur Rutgarts Vagavaga von Weltit 2, Inter 1, Wolfgang von Weltit 2 Grand Prix, erfolgreich und viele andere mehr. Die 24 in der Trabstudie. Die sp Warbene, Charmeur, dieser Florencio 1, Jason mit brillanter Silhouette, dann Lord Sinclair 1 und Vollblüter, Margot. Übrigens ist der in den hinteren Reihen erscheinende Lockruf, der Trakener-Hengst-Lockruf mit seinem Pedigree Traumgeist-Komet, hauteng verwandt zu Uwe Sauers, spitzenpferd Hirtentraum. Traum. Dankeschön.